Dieses Video behandelt die Strukturierung von Word-Dokumenten mittels bestimmter Zeichen. Wenn Sie mehrere Absätze markieren und aufzählen, erkennt anhand der Absatzmarke Word, dass diese Objekte aufgezählt werden sollen. Schalten Sie innerhalb der Absätze noch einmal mit Return, wird diese Formatierung wiederholt und eine weitere Aufzählung wird vorgenommen. Wollen Sie das verhindern, aber dennoch eine Zeilenschaltung vornehmen, können Sie mit Umschalt-Return einen sogenannten manuellen Zeilenumbruch setzen. Diese ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Aufzählungspunkten dennoch Leerzeilen zu schalten, ohne einen weiteren Aufzählungspunkt zu erzeugen. Damit das hier optisch jetzt auch normgerecht ist, ziehe ich das noch links ein und schalte den Absatzabstand wieder ein. In diesem Fall habe ich ein mehrseitiges Dokument und wechsle auf die nächste Seite mit dem sogenannten Seitenumbruch mit Steuerung Return. Alternativ können Sie auch bei Einfügen links unten den Seitenumbruch einfügen. Sie haben durch diesen Seitenumbruch eine feste definierte Seitengrenze, ein Seitenende. Und wenn Sie im Nachhinein jetzt den Text zum Beispiel verkleinern, bleibt diese Seitenstruktur so lange erhalten, bis der Seitenumbruch natürlich auf die nächste Seite springen würde. Dann springt er auf die übernächste Seite. Aber so haben Sie mehr Kontrolle über den Seitenumbruch, als wie wenn Sie mit Return-Tasten schalten. Denn wenn Sie jetzt den Text vergrößern oder verkleinern, dann schlauft sich das Problem auf den Folgeseiten durch. Wenn Sie ein Dokument in mehrere Spalten formatiert haben, können Sie einen bestimmten Bereich, ich markiere den mal gelb, in die nächste Spalte bringen. Das kann man natürlich jetzt auch wieder mit der Return-Taste machen, aber hier haben Sie das gleiche Problem wie bei den Seiten. Der Seitenwechsel oder der Spaltenumbruch muss hier mit Hilfe von einem Zeichen vorgenommen werden. Bei Layout haben Sie hier die Möglichkeit, den Spaltenumbruch einzufügen. Alternativ können Sie das Kürzel Steuerung, Umschalt, Return verwenden. Das Leerzeichen sorgt beim Zeilenumbruch dafür, dass hier zwischen den Wörtern getrennt oder der Zeilenumbruch vorgenommen werden kann. Das ist an sich ja keine schlechte Erfindung, aber in diesem Fall, bei, dem, bei der Abkürzung zum Beispiel, stört es doch die Lesbarkeit enorm. Ich habe aber laut DIN 5008 die Vorgabe, nach jedem Satzzeichen ein Leerzeichen zu setzen. In dieses Dilemma kann man jetzt mit dem geschützten Leerzeichen lösen. Sie können mit Steuerung, Umschalt und Leer ein sogenanntes geschütztes Leerzeichen setzen. Auch das ist nicht druckbar, erzeugt den gleichen Abstand wie ein Leerzeichen, verhindert aber einen Zeilenumbruch. Hier gibt es auch den geschützten Mittestrich, der eine Trennung verhindert. Auch dieser kann mit Steuerung, Umschalt und in dem Fall mit Strich eingefügt werden. Noch ein letztes Zeichen, und zwar der bedingte Trennstrich. Wenn Sie nicht genau wissen, wann die Trennung einsetzt, können Sie mit Steuerung mitte strich einen bedingten Trennstrich setzen. Auch das ist ein nicht druckbares Zeichen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, genau an dieser Stelle die Trennung vorzubereiten, wenn Sie nicht wissen, ob vielleicht im Nachhinein hier eine Trennung stattfindet. Falls Sie noch weitere Zeichen einfügen wollen, gehen Sie über Einfügen auf Symbol, Weitere Symbole und wählen Sie die Registerkarte Sonderzeichen. Hier haben Sie mehrere in der Übersicht.